Gut ein Jahr nach dem Abzug von NATO und Bundeswehr aus Afghanistan sind mehr als 17.500 ehemalige Ortskräfte und deren Angehörige nach Deutschland gereist. Etwa weitere 6.000 haben eine Aufnahmezusage. Das berichtet die Welt am Sonntag und beruft sich auf Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Bei der hektischen Evakuierung im Sommer vergangenen Jahres waren viele afghanische Ortskräfte zunächst zurückgelassen worden. Im Bundestag befasst sich ein Untersuchungsausschuss damit.